So, wir sind heute, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Und heute haben wir eine ganz große Ehre und sind bei der Firma Jensch in Neuss. Dort bekommen wir einen Check überreicht für... Eine ganz tolle Idee, die diese Firma hatte. Ich habe jetzt hier den Herrn Küppers und der wird uns erzählen, wie das Ganze zusammen zustande gekommen ist. Ja, mein, Name, mein Name ist Krämer und äh, insofern... Herr Krippos und ich, wir leiten die Gesellschaft und die Idee ist entstanden, dass wir also unsere soziale Verantwortung mit unseren Partnern, die wir auf der linken Seite haben, wahrnehmen möchten und daher haben wir also eine Aktion losgetreten, oder der Krippos jetzt was zu sagen kann. Aufgrund unseres Umzuges haben wir mal überlegt, ob wir was für die soziale Verantwortung auch übernehmen können und haben dann Kontakt zu den Partnern aufgenommen und ähm, haben dann viel durchsucht und sind dann zu den Froschgenägen gekommen. Dann habe ich mit der Frau Vandenburg dann Kontakt aufgenommen und habe dann mal unsere, äh, unsere Idee präsentiert. Ja, genau. Und dann kam doch eine stolze Summe zusammen, sodass wir das dann alles dann gemeinsam erarbeiten konnten und dementsprechend dann auch eine gewisse Summe zusammengeholt haben. Die Summe setzt sich zusammen, dass unsere Partner eine Spende getätigt haben und wir haben diese Spende nochmal verdoppelt, sodass also auch unser Anteil dementsprechend äh, da enthalten ist. Herr Kreml und Herr Kuppers, ich. Äh ich war ganz fasziniert von der Idee, als ich angerufen wurde und ich konnte das erst gar nicht glauben. Wir ziehen um und die Partner helfen. Und also ganz toll. Und vor allen Dingen gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist es uns ganz besonders wichtig, so viel Geld zu bekommen, damit wir unsere wichtigen Projekte auch realisieren können. Ja? Ja, also das machen wir sehr gerne und nehmen die soziale Verantwortung wahr, weil gerade Kinder sind die Zukunft der ja, Gesellschaft gut. und die brauchen wir alle, um dementsprechend nach vorne zu schauen. Also das sehen wir auch so, Kinder sind unsere Zukunft, ganz mhm. klar. Mhm. Ähm, Sie haben einen Check vorbereitet, meine ich, haben ja, Sie mir gedacht? Ja, das ist richtig. Ich bin, es ist mal. immer schön, so etwas Plakatives auch zu haben. Ja? Das ist richtig. Ja. Insofern haben wir auch dementsprechend mit Farbe gestaltet, wo also das Grün, was zu Ihrem Verein mit der Symbolik äh, da ist, mit einer stolzen Summe und unsere Partner und wir haben also dementsprechend zusammengelegt und würden Ihnen den heute gerne so überreichen. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, 7.000 Euro, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr ich gerne. freue mich ganz besonders. Auch im Namen der Kinder und der Familien. Ähm, super. Ja, also insofern mhm. auch von unserer Seite möchte herzlichen Dank und für Ihr Ehrenamt, alle Achtung. Und insofern äh, für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und vielen Dank für die tolle Idee, für die große Mühe und für dieses super Ergebnis. Vielen lieben Dank. Dankeschön.